Willkommen zurück zu Pico Nico der letzten Folge. Dachte ich, wir werden Softlock aber ich bin einfach nur dumm, merke ich gerade. Ähm, was wir machen müssen, ich habe das hier gemacht und dachte, ich brauchte ein Fass hierfür für den Knopf, weil sonst komme ich ja nicht hier runter. Aber ich habe gerade gemerkt, die Fässer können hier gar nicht durchrollen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die Dinger auch benutzen kann für den Knopf. Ja, äh, tut mir leid dafür. Bestimmt gibt es viele Leute, die sich gerade facepollen. I'm sorry dafür. Ich bin einfach dumm. und Der Knopf ist sogar schon aktiviert, heißt, wir können hier auch hier durch. Ich habe alles nochmal neu gemacht. Ich hoffe, ich habe alles. Ich denke, ich bin mir sicher eigentlich. Ich habe alles. Ich wüsste nicht, was ich jetzt nicht hätte, was wir letzte Folge aber hatten. Und 109 Münzen haben wir jetzt. Okay, bewegt mich gar nicht. Bewegt sich von alleine. Interessant. Mutter, hm. sie sind hier. Oh, oh, oh, Wie viele sind das? Hallo. Hallo. Wer seid ihr? Ich glaube, eins deiner Kinder hat uns gebeten, herzukommen und euch zu helfen bei einer, äh... Bei einer Ja, es hat irgendwas mit dem Wasser zu tun. Ah, oh, verstehe. Und ein kam das Wasser aus dem Rohr da oben an der Decke geflossen. Wir haben es getrunken, damit geduscht und geputzt. Wir möchten es hier gern hygienisch haben, aber seit kurzem fließt kein Wasser mehr. Was für hygienisch? Ihr seid komplett schwarz zu zwei Punkten. Da gibt es nichts Dreckiges oder Hübsches oder Schönes oder Sauberes oder was immer zu sehen. Und jetzt haben wir Durst. Außerdem ist es hier ungesund schmutzig. Wir haben gesehen, wie der riesige Roboter das ganze Wasser aus dem See gesaugte. Dabei können wir euch helfen. Das wäre toll, aber vorher möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Nun so, wir helfen gern. Ernie, eines meiner Kinder ist verschwunden. Ich glaube, er wollte tief unten im Bergweg nach einer anderen Wasserquelle suchen, aber er ist noch nicht zurückgekehrt. So langsam glaube ich, er könnte in Schwierigkeiten stecken. Würdet ihr ihn bitte zurückholen? Wird gemacht, gute Frau. Eigentlich bin ich eher ein bisschen müde. Ja, ich auch. Gib mir genauso. Na gut, kannst du gehen, um Annie zu finden? Wir warten ja auf dich. Und chill mit den Würmern. Den ringeligen Würmern. Wir müssen alles selber machen. Annie kann manchmal ein bisschen leichtsinnig sein. Ich möchte nicht, dass er sich über euch behütet fühlt, aber ich bin ständig in Sorge, er könnte sich verletzen. Auch wenn wir wirbellose sind, müssen wir Acht geben. Annie hat sich schon ein paar Mal in den Bergwerk verirrt. Oh no, der arme Ernie, was können wir nur tun? Oh, hi! Ich mach Computer. Sehr! Ich habe sogar begonnen, ein Videospiel zu entwickeln. Aber, äh, das dauert so lange. Sieht aus wie QB. Äh, Qbert, meine ich. Das diese Sprites auf dem PC. So ein bisschen. Ich das auch so, wenn du willst. Es ist noch nicht ganz rund. Du solltest es jedoch spielen können, wenn du eine Konsole findest. Video. Ah, Videogame! <lacht> ja, ich habe auch gemerkt, dass die dass sie sich auf Englisch das ganz schnell vorsagen, was das hier ist. Und wir haben ein Videospiel bekommen, was wir in der Stadt spielen können, ne? Oder was in der Stadt? In irgendeiner Stadt war es auf jeden Fall. Das ist cool. Hast du noch ein bisschen Spaß probiert? Noch nicht, aber werde ich auf jeden Fall noch tun, sobald wir hier raus können. Woher pümpelt mich das? Neuer Ohr. Was ist das hier? Geschenk! Oh! Die Ringelwürmer, Freunde! Juhu! Oh, ist das cool. Wie viele Statuen gibt es eigentlich insgesamt? Ich will mal ganz kurz gucken. Es gibt äh, mehr als neun. Boah, cool. Danke. <lacht> Wie gesagt, ich zeige sie euch auch alle. Einfach Geduld haben, bis das jetzt Play over and out ist. Warte, gehe ich überhaupt gerade richtig? Da war noch eine Lure. Egal, gehen wir erstmal hier lang. Wir können ja später noch andern... Mhm. Wo will ich lang? Will ich hier lang? Ja, schön, dass da jetzt frei ist. Und nun? Oh. Ja, da kommen wir doch überhaupt nicht lang. Da müssen wir noch irgendwas für holen. Bestimmt kriegen wir das, was wir holen müssen. Ja! Yeah. Yeah. Okay, warum rülpst du jetzt? Okay, wir müssen hier irgendwo was hin tun. Will ich da rein? Mein Name ist Ernie. Auch wenn ich gerade nicht so aussehe, bin ich ein Wurm. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe nach Wasser gesucht und diese schöne grüne Quelle entdeckt. Da ist so köstlich aussah, habe ich alles ausgetrunken. Aber so gut war es nicht. Und jetzt will ich zurück zu meiner Mutter, aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Kannst du mir helfen? Okay, Ernie. Der sieht so lustig aus. Oh Mann. ja und jetzt Moment. Ach, oh, Moment was? Wir kriechen ja noch rüber. Ach so mit Schwung. Der Arme Ernie. Wo ist denn Bernd, wenn man ihn mal braucht? Nice und mit ihm können wir hier hoch. Nice. Uh. Oh Gott, der Arme. Das wollte ich nicht, Sorry, Mann. Jetzt. Boing. Oh, nein, nein. Oh, ich dachte gerade, er wird tot. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Oh, oh, oh, oh, oh. Nein. Verdammt, er ist gerade in so einer Position. Das ist gerade sehr ungünstig. Ich muss ihn erstmal wegschieben. Wie mache ich das? Ich muss ihn irgendwie... Oh Gott, ich töte ihn gerade nur. Gott, der Arme. Oh, jetzt habe ich es. Nein. Erstmal dort. Moment, erstmal zack. Und dann zack. Nice. Und das riecht nach Reis. Yeah. Oh Gott, pass auf, die Stacheln. Das ist aber eine sehr lustige Mission, muss ich sagen. Das gefällt mir. Gott, Mario hilft Luigi. Komm durch. Was ist da unten? Was ist da unten? Irgendwas? Hab ich da kackt? Nö. Das ist zum hochschieben. gott Gott. Danke für so schleudern, Mann. Was gibt's hier? Es also gibt ja auch noch Münzen und alles und Secrets und alles und Sachen und alles. Ach, hier kommen wir dann am Ende raus. Okay, ich gehe jetzt erstmal für die Münze. Because you guys know I want the 100% in this game. Yeah, yeah. Oh, yeah. Nice. Das haben wir sogar lang. Zack. Dann kommt er hoch. Aber das reicht nicht und jetzt muss ich wieder so lang... Oder warte, ich kann einfach so machen. Na, es müsste aber eigentlich funktionieren. Ja, tut es. Ach, das... Ah, jetzt macht das natürlich Sinn, warum das Ding da ist. Alles klar. So, wir quetschen ihn hier durch. Ich immer irgendwas trinken, was ihr findet. Es könnte radioaktiv sein. Nein, er sieht aber irgendwie schon so aus, hätte irgendwas radioaktives getrunken. Schon irgendwie. Aber das Ding dreht sich ja nicht einfach so. Wir müssen schon irgendwas dafür tun. Ich bitte krieg ich das jetzt hin. Jetzt gut. Gülden. Geht sie denn lang? Oh, da ist schon die Familie. Wo geht's denn lang? Was ist denn hier? <lacht> Was? Ist da einfach eine Flasche? Wohnt hier jemand oder so? Lass mal den Knopf aktivieren. Dann kommt er hoch, ne? Mein Freund. Ah! So oh, nice. Und dann heben wir den Schalter. Dann ziehen wir hier hin den Hebel. Mama! Da kommt ein Ernie. Wir haben Ernie gerettet, Freunde! Ernie ist ein echter Draufgänger. Einmal hatte ich versucht, das Skateboarden zu lernen. Wie sich herausstellte, können wir nicht Skateboarden. Er blieb einfach vier Stunden lang auf der Stelle stehen. Aber seine Entschlossenheit war beeindruckend. Kann ich mit dir reden? Nein? Nein, doch mit dir. Ah, ich habe das. Ja, ist auch okay, die helfen mich. Ernie, Moment. Warum bist du so grün und rund? Ich habe grünes Wasser gefunden und alles ausgetrunken. Das war nicht so toll. Oh, Ernie, du leichtsinniger Wurm. Wenigstens bist du in Sicherheit. Dieses rote Ding hat mir geholfen. Vielen Dank. Wir haben kein Wasser, aber immerhin ist die Familie wieder vollzählig. Ich glaube, deine Freunde haben dir etwas mitzuteilen. Sie sind da hinten. Sprich mit den Rebellen. Machen wir. Hey, du bist zurück! Wir haben was entdeckt! Wir sind faszinierende Wesen. Faszinierende Ringeli gewesen. Sieh das an! Wow! Das war für den kleinen Cut, aber äh, im Hintergrund ist ein bisschen irgendwas was Ich lebe ja nicht allein in diesem Viertel. Deshalb tut mir leid, falls ihr hin und wieder mal irgendwas draußen hören solltet. Ähm, ja. Wollte ich nur mal sagen. Vielleicht können wir mit Hilfe der Würmer zu dem riesigen Roboter gelangen. Besiege den riesigen Roboter am See. Okay. Das mag so aussehen, das hätte ich nicht. aber eigentlich fühle ich mich sehr leicht. Ja, glaube ich dir. So, und hier kommen wir wahrscheinlich mehr zurück, oder? Du kannst also Laura benutzen, sie wird dich direkt zum Eingang bringen. Dankeschön, sehr lieb! Holen euch das Wasser wieder! Aber wahrscheinlich nicht in dieser Folge, wenn wir heute noch ein bisschen Sachen erkunden. So, oh, oh, oh, Geschenk, Geschenk, Geschenk, Bärmann! Ernie, der Wurm! Oh yeah, Boys! So, die Hälfte der Folge ist schon vorbei. Wir haben schon fast alles. Nein, natürlich nicht, aber wir sind hiermit jetzt durch. Was wir jetzt machen... Ähm, was war die Aufgabe nochmal? Den Roboter haben sie besiegen, ne? Okay, machen wir das doch jetzt zuerst, würde ich sagen. Und danach gehen wir ein bisschen erkunden, weil das ist gerade direkt hier. Und dann muss ich nicht so viel reisen. Dann machen wir den das mal. Oh, ihr seid schon da. Dankeschön. Kriegt ihr mich wieder hoch? Hallo, bist du bereit gegen den Roboter zu kämpfen? Aber klar doch. Gut, dann lass los uns loslegen. Juhu! Was machen die anderen beiden? Äh, 4. Der Roboter ist wütend. Bleib also... Bleib alles aus seiner Schusslinie raus. Oh, und fall bitte auch nicht. Ja, fall nicht. <lacht> oh. Oh. Oh. Er schießt mit Wasser. Oh. Game over. Wir haben verkackt. Hä, wie soll ich denn einem Schaden zufügen? Vielleicht einfach abwarten? Okay, ich warte einfach ab. Okay, komm, schieß, schieß, schieß. Vielleicht hat er irgendwann kein Wasser mehr. Aber jetzt macht er ja kurz nichts. Aber jetzt hat er was anderes gemacht. Hm? Okay. Seltsamer Bosskampf. Ja, ich will das nicht lesen. Super Saiyan Attacke, ne? Ja, genau. Und wie lange? Hier okay, schießt random, glaube ich, oder? Jetzt ist er ja weg. Dem Roboter ist aus Wasser ausgegangen. Er muss nachfüllen. Pass auf, wir fliegen ihm nach. Okay. Oh Gott, ich darf jetzt nicht runterfallen. Wir tanzen. die <lacht> okay, wäre er nachlädt. Zack, nein. Warte, warte. Zack! Nein, auch nicht. Zack! Nein, auch nicht. Was soll ich machen? Rein da? Oh, ja. Ich kriege kein Wasser! Pschuh. Hat einen Riss. Und ich mach mal hier. <lacht> okay. Oh nein, das muss ich dreimal machen, ne? Oh Gott, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Die armen Würmer. Aber, nee, denen tut's eigentlich ganz gut. Krieg ich endlich wieder Wasser. Okay, Gut, der wird schneller. Nein, nein, nein, so ist Ich merke schon, weil er lange lang, lang, lang braucht. Unser Wasser ist aus. Man sieht das. Nice. Oh, ich check mal den Kampf. Oh, wir tanzen. Okay, komm, keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren, du rein der. Oh yeah. Warum bin ich hier unten? Ich will gleich hier unten sein. Oh Gott. Okay. Nein. Wow! Oh. Was macht der? Nicht sterben. Oh. Okay. Okay. So, was soll ich denn jetzt? Oh, da in die Mitte. Wenn man kriegen, schön wieder ein bisschen was zu trinken. Oh Gott. Okay, ich hab's genug geschafft, oder? Yes, yes, yes, yes, yes. Komm, jetzt habe ich nicht mehr runterfallen. Jetzt habe ich wirklich nichts mehr verkacken. Okay. Was noch fies wäre, wenn die jetzt hier im Wasser noch irgendwo Stacheln hinzufügen, wo ich einfach instant sterbe oder sowas. Das wäre das wär krass. Geh okay, rein da! Und er stirbt! Nice! Ich habe dich lange beobachtet. Das war zu viel. Du hast all meine Roboter zerstört. Es reicht! Schnappt ihn, Jungs! Oh, oh, jetzt sind wir wohl auch bei ihm und jetzt kann ich nicht mehr backtracken. Nooo. Ups, du wurdest gefangen. Die Pancho. Und denk gar nicht, das an Flucht. Ich behalte dich aus dem Raum nebenan im Auge. Stimmt. Also, also ähm, tut mir leid, dass wir das nicht vorausgesehen haben. Ich glaube nicht, dass mich jemand beim Graben bemerkt hat, aber hier wimmelt es von Robotern. Wir müssen dich rausholen. Hm, ich habe eine Idee. Ich finde einen Weg, den Roboter abzulenken. Ich kümmere mich um den Rest. äh, zack, kaputt. Was? Unglaublich. Ich lasse dich für zwei Minuten allein und du findest einen Weg, etwas kaputt zu machen. Hast du eine Ahnung, wie lange es dauert, die Dinger zu ersetzen? Das bedeutet jede Menge Papierkram und muss meinen Chefs bis ganz nach oben vorgelegt werden. Sprich, es dauert ewig. Ups. Vielen Dank, also, dass du mir den Tag kein hast. mach jetzt nichts mehr kaputt. Ich hab den Schlüssel. Mach auf! Danke, Mann. Bitte, Sir. Danke, Bro. Es wird eine Möglichkeit geben, diesen Raum zu durchqueren, ohne vom router gesehen zu werden. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, aber ein bisschen haben wir noch. Und, oh, wir können in den Schacht rein, ohne dass man uns sieht. Ha! Daran hat er wohl nicht gedacht. <lacht> Haben wir nur Hüter? Nö, nee, schade. Boah, da bist du bist doch wohl eingesperrt. Was guckst du da überhaupt? Warte, er sieht mich hier. Nee, tut er nicht. Okay. So, Fahrstuhl nehmen. Ich komme mal aus dem Vulkan. Was ist denn ein Vulkan? Vater. Oh! Der nächste Raum ist voller Roboter. Du musst listig vorgehen, wenn, denn wenn sie dich sehen, fangen sie dich. Oh no. Äh. Du da, stehen bleiben sofort, du bist verhaftet. Oh, oh. Ach, wir müssen hier rein. <lacht> Ups, sorry, Leute. Sorry, Leute. Ding. Nice, wird hier jetzt schon angemacht, aber es darf niemand bemerken. Will ich hier lang? Oh. Hey. Was? Habe ich dich nicht letzte Woche gebeten, diese Tür in Ordnung zu bringen? Nein. Ich erinnere mich genau, dass ich dich gebeten habe, die Tür in Ordnung zu bringen. In der voll unvollkommenen Lie. In der Unvollkommenheit liegt Schönheit. Ganz meine Meinung. Trotzdem wäre es schön, die Tür eines Tages in Ordnung zu bringen. Bevor ich aber jetzt reingehe, gibt es hier noch einen Schach und ich würde gerne wissen, ob ich jetzt einfach instant sterbe. Ja. Okay. Okay, gut. Ach, jetzt muss ich erstmal das Ding wieder aktivieren. Ja, ja, schön. Lüftung anmachen. Jetzt im Sommer eh, wichtig. Nein! Ah, ich wurde gefangen! Okay, komm. So. Schaffen's ganz einfach. Easy peasy. Jetzt bitte nicht runterfallen diesmal. Zack. Zack. Wow. Zack. Nice. Oh, ich muss aufpassen, wenn die Tür dann unten ist, runter ist zu gehen. Nein. Genau das sage ich und dann bin ich aus ausgerutscht. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich verschwenke gerade die Zeit der Folge. Aber dann haben wir den nächsten Mal ein bisschen mehr. Hä? Nee, hätten so oder so. Es tut mir einfach leid. Genau wie dünne Gerüche Geräusche aber da sage ich jetzt nichts mehr zu. Wisst ihr jetzt Bescheid. Oh, jetzt. Oh, knapp. Was machen die da? Sieht aus, als wären das Pläne für eine riesige Stadt. Hm, wir müssen dich rausholen. Ja, komm aus dem Vulkan. Ja, I get it. So, aufmachen. Was jetzt? Rein da. Oh, oh. Da dürfen wir nicht lang. Oh, oh, das ist gemein. Ihr solltet mir merken, wo alle sind, ne? Warte, ich glaube, hier ist keiner. Yo. Okay, kurz gucken. Da oben rechts ist keiner. Und hier sind noch keine Münzen zum Glück, sonst wäre das jetzt echt kacke. Aber ich muss irgendwo... Warte, wo kann ich... Wo kann ich das Ding anmachen? Äh, unten? Spring mal runter. Ui. Wow, ich wurde fast fast gesehen. Ach, Moment. Da rechts ist was komme ich da lang? Hä? Hm? Ach, von hier oben runterspringen bestimmt, oder? Von hier runterspringen, glaube ich mal. Ah, yes, man. Zack, anmachen. Dann hier runterspringen. Wow. Knapp. So und jetzt kriegen wir das hin. Zack, zack. Und jetzt haben wir es geschafft. Yay! Hey Leute, ich bin's hier Mike aus dem Schnitt, ich möchte das Video hier ganz kurz pausieren, auch wenn es jetzt relativ am Ende ist, um euch ein bisschen was zu sagen, denn es ist sehr sehr wichtig, falls ihr die 100% machen möchtet. Hier nämlich in diesem Ort in dieser Kanalisation könnt ihr nämlich nach links rein. Da gibt es ein Geschenk. Dieses und das vorherige Geschenk könnt ihr nur jetzt bekommen. Ich sage euch das nur, weil ich habe den Fehler gemacht, habe das nicht geholt. Ich muss das Spiel so wie sehen noch mal neu spielen. Aber dazu kommen wir dann noch in einer anderen Folge. Ich möchte nur vorwarnen, dass ihr nicht den gleichen Fehler macht wie ich und euch die beiden Geschenke hier holt. Nice. Oh, hi Freunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr ja gerne mal für meine coolen Arme ein Like da lassen. Wenn euch Arme nicht gefallen, ich habe auch einen Spitzkopf. Moment, Spitzkopf? Oder auch eine Blume. In vielen verschiedenen Farben. Oder auch die coole Brille. Oder auch ein bisschen was zu Gießen oder zum Schichera. Ey, lass mal's auf jeden Fall reinschauen.